Konnichiwa. Ohio. Ja, nee, oh, Konnichiwa ist schon richtig. Ich kann auch Ohio sagen. Das heißt aber guten Morgen. Ja, ja. Achso. Ach, Ach ja, heute ist besser vielleicht, wenn du redest. <lacht> ja, lange nichts voneinander gehört. Das lag daran, dass hier A schlechtes Wetter war und B wir es zum Arbeiten genutzt haben und da lässt sich nicht so viel erzählen. Tatsächlich ist aber doch einiges passiert. Wir fangen heute halt mal von hinten an, würde ich sagen. Weil äh, ihr hört es vielleicht im Hintergrund vielleicht so es läuft hier schon wieder Musik. Heute redest doch besser du, ich war jetzt ganz lange überlegt von hinten. Was erzählen wir denn dann zuerst? Also ich stehe heute etwas neben der Spur. Alles gut. Ähm, genau, es ist hier schon wieder etwas lauter, es rumpelt. Nur, dass viel weniger Menschen da sind, was total cool ist. Äh, wir sind im, wie heißt das, Kilimanjaro? Nee, Nein, Kishima. Kogen. Ja, wieder Kogen. super vorbereitet, Kischen was den Kogen. Namen angeht. Steht dann in der Videobeschreibung, also passt schon. Nee, Amusement ist Park. Kishimagogen. Äh, Kogan. Kogen, Amusement Park. Und äh, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Das liegt nicht nur daran, dass die Fahrgeschäfte hier wirklich cool sind. Also mehrere Achterbahnen, davon eine Holzachterbahn, die echt richtig losgeht. Loopingbahn, eine, äh, eine kleine. Äh, habe ich gerade so eine Minenachterbahn, wo es wirklich so hin und her rumpelt, als wärst du in irgendeiner Lore, würdest du in irgendeiner Lore sitzen. Ähm, die mit dem Looping. Ja, die ganze Sitzkarotte. Habe ich, <lacht> hab ich schon gesagt, Loopingbahn. Ich glaube, die <lacht> mit dem Looping, das ist doch so ein ganzer Satz. <lacht> ja, und wir haben es heute erstmal leicht angehen lassen und haben den Standard... Basis-Eintritt bezahlt und jedes Fahrgeschäft einzeln. Aber ich glaube, wenn wir in zwei Wochen nochmal hierher fahren, dann hole ich mir den Pass. Der kostet nämlich nur 4800, also knapp 30, 35 Euro. Und dann kann ich hier alles so fahren, wie ich will. Das Einzige ist, das Essen ist hier nicht so ausgeprägt, das Vegetarische. Es gibt Pommes. Genau, wir haben uns selber auch wieder Jause mitgebracht. Es gibt Pommes und ähm, Pizza, Margarita, mhm. die eher so eine Art, sorry to say, aber so eine Art Toastscheibe mit keksigem Rand ist. Ich finde, das erinnert mich wirklich. Es sieht aus wie ein überdimensional großes ähm, tuck, -Kräcker. tuck -Kräcker mhm. Und dann gibt es Käse drauf. Und ja. mitlein. Aber es ist nicht so kreckerig, deswegen ist es ja. geht dann schon. Ja. Es ist schon ein Teig drunter. Aber es ist sehr niedlich. Es gibt ein Fußbad hier, ein heißes. Eine also mhm. heiße Onsenquelle, wo man seine Füße reinhängen kann, die aber gar nicht so heiß ist. Ja, Weiter oben war es schon wärmer. Ja, das stimmt, aber ja. es ist nicht halt so heiß. Ja, ja, ja. Und äh, da konnte man gut Picknick machen. Also halt ja. was essen und so. Also? Und das Genialste eigentlich hier ist, es ist nücht Als wir hier ankamen, ja, wir haben ein kleines Video gemacht von den oberen Parkplätzen, die sind leer. Unten stehen dann mal eine Handvoll Autos, das sind nicht 30. Im Bus dachten wir, die fahren, die fahren alle hierher. Nee, wir waren die Einzigen, die hier ausgestiegen oh. sind. Achtung, Tier von oben oh, runter. aber das ist ein süßes Tier. Wow. Oh. Es fällt weiter. Das fällt, die lassen sich einfach fallen. Mhm. Hallo. Ist das eine Blattlaus? Nein, das ist ein super süßer Käfer. Und zwar ein grüner, der sogar schimmert. Ja, schalte ich halte mein Knie hier mitten in so einen Busch rein. Ja, aber nee, das ist ein süßer Käfer. ja, ja okay, süße Käfer. Ich erinnere nur, wir hatten gestern Abend eine fette Na, Spinne Oh Gott, im erinnere Zimmer. mich nicht an Sie. Erinnere mich bitte nicht an Sie wir das. Ich musste, Adine, ich musste dann an dich denken. Und du hast mir Kraft gegeben. Danke dafür. Weil ich mir dann sagte, so, zur Erklärung, es war eine richtig fette Spinne. So. Und ich weiß auch, warum ich jetzt so respektvoll vor ihr war. Weil prinzipiell habe ich eine Spinne. habe ich einen im Haar, weil du so guckst? Nein, du hast einfach Natur im Haar. Achso, das ist okay. Ähm, Geht weiter. Und die, weil ich sie nicht kenne. Ich kenne die Art nicht. Ich weiß nicht, ob die mhm. giftig ist. Ob die das ist eine Hausspinne, die wird nicht giftig sein. Das weißt du ja nicht. Also sie wird schon giftig sein, aber nicht für uns gefährlich. Ja, aber das weißt du eben nicht. Wir wissen nicht, wie die beißt die, springt ja, dir einen an. Die beißen. Ja, das weißt du eben alles nicht. Weil wenn so ein Weberknecht oder sowas, die sind auch riesig mit ihren Beinchen und sowas, du kannst sie locker in die Hand nehmen und rausgeben oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall, danke Dine, weil ich mir dann, ich hatte schon etwas Schiss vor der. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss jetzt an Dine. Dann habe ich an Dine gedacht, und wie sie gern sie spinnen mag und wenn Dine spinnen mag, dann... Und sie hat mir mal erklärt, warum sie spinnen so gern mag, weil das eben ganz liebe, schöne Lebewesen sind. Mhm. Und das fand ich, hat sie so schön er erzählt und erklärt, warum sie die so gern mag. Und dann musste ich immer an die Erklärung denken und dann also, hat mir so gesagt, okay, nee, die ist auch nicht. Hat mir sehr geholfen, danke, Dine. Ja, das dachte ich mir dann am nächsten Morgen auch, das ist eine Spinne, die hat überhaupt kein Interesse an uns. Die ist auf der Jagd nach anderen Spinnen und Fliegen und so Aber die war auch dann echt flink. Und wenn du dann halt doch nicht so richtig weißt, wie umgehen ja. mit. Und schon so müde Mitten und in abends. der Nacht, ja. ja. der war so, oh Gott, was willst du hier? Ja, mitten beim Zocken. Mitten über Zelda drüber ja. gekrabbelt. Wir zocken nämlich gerade Zelda, aber noch nicht das Neue. Das kommt nämlich erst am 12. Mai raus. Wir Wir, spielen train uns ein. wir trainieren quasi also mit ja. dem Alten. Aber so ja. richtig fix durch einfach nur. Äh, ohne viel, ja egal, okay, wir, wir schweifen komplett ja. ab. Also das Genialste an diesem Tag heute hier im Park ist, es ist sehr, sehr wenig los. Ich saß, als wir hier, wir haben es schon so geplant und Google meinte auch, am äh, äh, Dienstag ist am wenigsten los und wir sind schon extra um 11 Uhr los und der erste Bus war richtig voll, wir mussten 20 Minuten auf den nächsten warten, aber wie gesagt, die sind nicht hierher gefahren, keine Ahnung, wo die hin sind und dann kommen wir hier an und es ist wirklich leer. Am Anfang hat man uns noch gesagt, die, diese Holzachterbahn, die es hier gibt, den Jupiter, der ist wirklich genial, riesengroß. Omani hat sich auch getraut, ihn zu benutzen. Dazu später mehr. Mhm. Ähm, wurde gesagt, der ist zu. Da dachten wir, na geil, wegen dem sind, bin ich ja zumindest eigentlich auch mit hierher gekommen. Aber dann war der gar nicht zu. Dann war der offen. Ähm, aber dadurch, dass halt niemand hier ist, gibt es keine Schlangen. Teilweise ist niemand da. Du kommst hin, ich bin mit so einem Poseidon, so einem wild. Wasser, Ding. Wasser, achterbahn Wasserachterbahn äh, alleine gefahren. Da saß niemand das weiter so drin. Ich dachte mir, ja, mein Vergnügungspark. Ja, geht, mir bei mehr. geht weg, das ist meine. <lacht> und bei dem, mit der, mit dem Looping sind wir auch vorne, Saß wir auch alleine drin, ja, wo wir das genau. erste Mal gefahren sind. Ja, zur Erklärung kurz: Ich bin eigentlich überhaupt gar, gar, gar kein Achterbahnmensch. Ähm, ich habe da unheimlich Schiss immer davor. Ich mag auch diesen Adrenalinkick gar nicht so. Weil du ein Trauma hast von vor 15 Jahren. Ja, ich habe ein Tra Was heißt Trauma, aber wir waren da im Europapark Rust mit dem Karateclub damals. Und äh, ja, da haben einige Achterbahnen sich ziemlich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Und ich mag diesen Adrenalinkick, den man hat, einfach nicht. Ich mag's. Halt. Der ist super. Ja, ja, hier. Genau. Ich mag es, wenn das so eine kleine Dosis ist. Ne? Mhm. Wie bei dem Kettenkarussell. Ja, hier gibt es noch ein Kettenkarussell. Das wäre zwar immer bloß eine Minute, aber gefühlt. Wahrscheinlich fährt es zwei, aber trotzdem. Aber das fand ich ganz toll. Und es gibt hier eben eine, die fährt ein Looping, hm. noch mehr Natur. Nee, das ist aber, das ist Natur. Ja, okay. Ähm, die fährt so ein Looping und ich finde, die ist jetzt auch eine ganz so... Die ist sehr angenehm, weil sie sehr laufruhig ist. Ja. Nicht zu laut. Und die finde ich auch. Die und hat so einen Adrenalinkick, den finde ich gut. Ja. ja. Die bist du ja auch zweimal gefahren. Ja, ja, ja, ja, die Jupiter ja. einmal und nie wieder. Die bin ich so gefahren. Die fahre halt ich beim nächsten Mal am laufenden Band, wenn ich diesen Pass habe. Rein, glaube, er hat fahren, rein, fahren. Der Japaner, der uns am Anfang reingelassen ja. hat beim Hüpft, hat sich schon an der Nasenspitze glaube ich angesehen, weil er danach mit Google Translate so gemacht hat, hey, wenn ihr einen Pass nehmt, dann könnt ihr so oft fahren, wie ihr ja, wollt mit ja. dieser Bahn. Und wir haben halt gesagt, nee, nee, es ist okay, einmal reicht. Mhm. Er hat sie an der Nasenspitze angesehen, ja, dass möglich. es einmal ich, nicht reicht. Ich bin ja auch schon ewig nicht mehr Achterbahn gefahren. Ich war das letzte ah. Mal in Dresden, da auf diesem Winter. Mhm. Markt, nee Herbst, da egal an der Marienbrücke, nee Marienbrücke, doch Marienbrücke. Ich weiß gar nicht wie die Brücken heißen bei euch. Egal, da bin ich mit dem Ding, was so hoch fährt, sich dann mal ankippt und man einen freien Fall hat, das hat mir eigentlich gereicht. Deswegen wusste ich gar nicht mehr, wie ich auf Achterbahn so reagiere, weil meine letzte ist auch eine Weile her. Ja, mir Aber mir hat ja, das hat echt Spaß gemacht und es schüttelt einen auch schön durch. Man oh. Wird mal wieder. Autos lang gut gemacht. Erfehlt. Ja, es wird ein Auto. Äh, Pendant dazu hier ist eine Kinderfahrschule. <lacht> ja, Das ersetzt den Autoscooter dadurch. Ja, <lacht> ähm, ja das, ist, das ist das eine. Es ist nicht alles so ganz. Also es ist viel Karussell und viel Achterbahn. Ähm, es gibt noch so VR-Brillen und man gibt noch so ein ähm, Space-Invaders-Ding, wo man mit den Füßen auf dem Boden dass man mit den Füßen auf dem Boden bedient. Das haben wir uns heute aber nicht angeguckt, weil das auch drin ist. Und wir wollten den Tag eigentlich gerne draußen genießen, weil wir sind nämlich heute mal zur Abwechslung 27 Grad mit Sonne, wo es die letzten Tage nur geregnet hat. Und, aber was hier noch so ein bisschen fehlt, sind wirklich, das ist ein Rettichherz. schenke ich dir. Dankeschön. Du hast auch noch eins da drin. Ähm, wo es die letzten Tage nur so geregnet hat. Aber hier, fehlt's, äh, hier oben geht es mit den Bäumen und den Schattenplätzen. Aber es ist nur so im oberen Teil des Parks. Im unteren Teil ist wieder einiges an Beton und wenig Schatten. Aber ja, das kenne ich eigentlich von Japan so, dass die es nicht so ganz haben mit Schattenplätzen. Was mich total wundert, dadurch, ja, dass so heller Teur hier voll angesagt ist. Müsste eigentlich überall Schirme sein. Aber wahrscheinlich bin jeder sein eigenes Schirm. Genau, nee, aber ja, genau. Dann, hast du noch was zum Park zu sagen? Muss ich ja auch nicht in die Länge ziehen. Nö, das hat mir nichts. Wenn ihr angeben. Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. <lacht> auf unserer Webseite oder bei YouTube. Es ähm, äh, hat geregnet die letzten Tage, deswegen haben wir viel gearbeitet. Und wir wollten auch nicht nur zu Hause arbeiten. Deswegen haben wir uns immer mal auch ein bisschen umgeschaut. Und wir haben ein ganz tolles Café gefunden, was jetzt nicht Beifall draußen dran geschrieben hatte. Aber äh, was total cool aussah, ein bisschen abgelegen ist tatsächlich. Am Ende von so einer langen Einkaufsstraße überdachten, die aber schon, wo schon die Häuser auf der einen Seite abgerissen sind und die schon, wo die Pfähle schon langsam einknicken. <lacht> auf de, dieser Seite. Dort ist ein wunderschönes Café, das äh, Watane, Watanabe Kimotoschen. <lacht> äh, Watanabe Timokoschen. Ich kann, hab's mir Timo, nicht gemerkt, deshalb kann ich dich nicht korrigieren. War, Kimo täuschen, glaube ich, so rum. Egal. Und das ist deswegen so cool, weil A, gibt es dort ein leckeres Curry, auch vegetarisch, schon so angelegt. Ist auch schon die ganze Speisekarte, ab und zu gibt es ein paar Specials. Ähm, es gibt coolen Kaffee und schönen Kuchen. Die sprechen Englisch, die Bedienung zumindest, Sie vom letzten Mal. Sie, Englisch, ja. Der Koch nicht, der ist aber zuckersüß und bemüht sich mhm. zu kommunizieren. Und es sind Musiker, es ist eine Musikerbar-Kaffee. Sie ist Musikerin, macht Soul und Jazz und hat ein Konzert hier am nächsten Sonntag, da gehen wir sogar hin und dort saßen dann aber auch noch eine Handvoll Musiker. Die haben uns ein bisschen erklärt, wo Musik ist und ja, übrigens cool. Und wir konnten, durften dort sogar arbeiten, auch wenn es nicht ausgeschrieben war. Haben uns das Wi-Fi-Passwort gegeben, dann konnten wir da sitzen. Willst du noch was dazu sagen? Ich fand es sehr cool auch, ne? War sehr schön. Ähm, ja. Oh. ja. Jetzt müssen wir nur noch das andere Café auschecken, wo die bildenden Künstler drin sind. Genau, weil <lacht> das, was wir ganz am Anfang mal entdeckt hatten, ähm, war, waren wir jetzt noch nicht. Also es hat auch, die Öffnungszeiten passen nicht immer. Es ist immer so, man läuft vorbei, auch mal ist es zu, mal ist es auf, mal ist es ja dann voll. ist es aber mal voll oder ja. sowas. Und wir laufen ja zwar oft dran vorbei, aber ich bin dann auch ab und zu einfach schon so in fertig nach Hause stimmen. So. Aber man muss sich das einfach, steht noch auf der Liste. Genau. Und dann haben wir uns mit Laura getroffen. Laura, ähm, aus Datenschutzgründen werde ich nicht mehr Einzelheiten über ihren Namen verraten. Ähm, Laura geht hier, macht hier ihren Master und ähm, ist quasi so der Locke seit einem Jahr hier, der uns ein bisschen hilft. Wir treffen uns auch äh, Donnerstag wieder mit ihr zum Rahmen- und Tempura-Essen, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und da ist es gut, einen Local zu haben, der einmal klären kann. Der vor allen Dingen sagen kann, bitte vegetarisch. Mhm. Ja. Aber, und da muss man jetzt eine Lanze für Beppo brechen: Es ist sehr viel gefühlt internationaler als Osaka, was, was als super ist. Ja, Als Yahoo, muss man sagen. Osaka selbst mittendrin, obwohl, naja, egal. Aber ich habe das Gefühl, es ist wieder so der Fall. Denen ging es wirtschaftlich einfach nicht gut her in der Region. So. Jetzt siedeln sich wohl viele Künstlerinnen an hier, weil es günstig ist. Mhm. Dann haben die das mit der Internationalen Schule, die haben eine internationale Schule hier. Universität. Universität Wo ja. auch Laura ist, genau. Wo auch Laura ist äh, etabliert. Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber nur halt gar nicht ganz so lange. Und um irgendwas auch eine Neuerung zu haben, nicht? und sagt, hey, okay, irgendwas müssen wir jetzt ändern, irgendwas müssen mhm. wir machen. Dann haben sie diese Schule äh, da äh, errichtet. Und viele haben uns erzählt eben, dass seitdem oh, noch mehr Tiere, mhm, sag's ja, dass seitdem so. auch viel mehr eben natürlich äh, die Stadt floriert. Jetzt mal. Floriert ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es kommt halt einfach wieder mehr Bewegung rein, ja. junge Leute auch wieder. Genau, junge Leute sind da. Multikulti. Äh, es kommt mehr Input von außen. Ja, und das ähm, merkt man. Genau, die Leute sprechen auch mehr Englisch, die dort zur Uni gehen. Was Laura ein bisschen ankommt, weil sie damit schwieriger Japanisch lernen kann. <lacht> Ähm, nee, aber ja. das ist eine äh, positive Überraschung. Ja. Okay. Das war's eigentlich in aller Kürze. Wie gesagt, wir haben letzte Woche nicht so viel gemacht. Viel gearbeitet. Wie gesagt, dieses schöne Kaffee gefunden. Aus Belauer getroffen. Noch ein paar andere Kaffees und Ecken ausprobiert. Ähm, festgestellt, dass Beppu halt irgendwie so eine Provinz ist die äh, vermutlich so touristisch ist, wenn Saison ist, was gerade nicht der Fall ist. Und wir sind unterschiedlicher Meinung, wann Saison ist. Ja, ich glaube, es gibt zwei Saisons. Die im Winter mit gebrochen. den heißen Quellen und die im Sommer, wo dann das Meer cool ist. Obwohl der Strand ist hier nicht so groß, der ist überschaubar. Und, aber durch diese Spaces, Künstler-Artist-Spaces, die es gibt, die kleinen Konzerte und dass man die Leute direkt trifft und fragen kann, und durch die Internationale Schule und dass hier so viele junge Leute auch hinkommen, hat es schon wieder so einen ganz äh, eigenen Charakter und Flair. Und ja, sie fragen uns alle, warum wir einen Monat hier sind. Weil sie es überhaupt nicht glauben können, dass man ja, das einen Monat stimmt. in Beppo ja. bleibt. So, ich würde anmerken, ich finde, wir haben alles gesagt. Fährt der Bus gleich? Der Bus fährt bald. <lacht> Achso, der fährt 26, ja, oder? Ja, in 10 Minuten. Ah, gut. Alles klar. Dann äh, das in aller Kürze. Wir bekommen noch ein paar Fotos. Ich lade das Ding heute oder morgen hoch. Und dann habt ihr die neuesten, aktuellen Infos von uns. Matane! Wenn es euch gefallen hat, schreibt das in die Kommentare. So, ja. Lernt, lasst ein Like da. Abonniert uns. <lacht> ja, ja. Bla bla bla bla. bla, bla, bla, bla, bla, bla. Matane!